Hey Leute und willkommen, willkommen Alter, willkommen Land, willkommen zu Let's Play Master Like Gabbing auf Deals of Legends oder so in der Art Ich spiele Normal Game Mitlein Mit mit Annie gegen einen Victor Mal sehen was da abgeht Okay, gerne Sein Englisch ist very bad But nobody cares about your English, Parasa I speak like I can't English, me not English very. He much trade wants to, but no, I not care at all. I not trade want to. Oh, I missed minion farm easy. The fuck, I missed clicked. Lol, they had to easy anballern easy, man. Ah, man. Oh, der hat die ganze Zeit easy Trading Chancen, aber juckt den nicht. Oh, oh, oh, oh. Oh, yo, yo, oh, yo, oh, ho. Oh. Ich kenne deine Ho mit Nachnamen, arme Was laber ich da? Der will Farmen, nee, nicht Farmen, was glaube ich da? Ja, Farmen sowieso, aber der will Traden, aber. Ich bin ein fehler habe ich schon erwähnt, dass ich ein Fader bin. Oh mein Gott, das. Dank des netten Canon Minions habe ich den noch bekommen. Victor das Crushy, das werde ich mir zum Nutzen machen, soweit ich Level 6 bin. Ich denke mal, ich verkacke den Fahr. Oh, Glück gehabt. What? Nein! Niemals! Ist das ist gerade echt passiert! No fucking way! Der will traden. Na, ja, da ist der Trade. Ich treffe ihn nicht. Ja. Ich bin nur schlecht. Ich bin boosted. Und der kann mich jetzt ein wenig so nennen. Oder auch nicht. Der ist auch boosted. Und das war schlecht. Ich bin eh fast oben. Oh shit, der will. Der wollte mich, Alter. Der scheint seinen Skill aber noch nicht ganz so kontrollieren zu können, also da läuft wohl irgendwas nicht ganz, the right way. the right way, sorry, was für Ray, da? Ja ho, alles raus, nimm noch einen Tower -Hit mit, korrekt, Busing. Nein, ich habe auch eh keine Mana und dann mache ich nur eine Scheiße. Alter, der soll mal aufhören, mich anzupoken. Hat er tränkt überhaupt? Victor, der hat noch einen Trank. Ich glaube, der hat sich nur einen gekauft. Ich habe nicht gesehen, dass er einen benutzt hat. Oh, meine Mana-Stock lang stock stock. Das stockt sich hier langsam wieder auf. Ich kann echt nicht sprechen, Junge. Warum ich Junge sagt? Weil ich Junge sagen will, Alter. Was war das denn, Alter? Das hat echt gebracht, ja. Oh, rein euch oh, hinterher, ja, versucht mich zu sohn Ist mir noch egal. Oh, ich habe heute mal so Abwechslung. Hotkeys geht. Ja, ich kann auch solche Fancy Moves. Oh mein Gott, der hat mich kurz gereckt. Oh shit, ich bin oben. Oh shit, oh ja, oh danke Tower, du hast mir das Leben gerettet so wie ich eigentlich teleport das wollte ich gar nicht egal passt hätte mal hier porten sollen egal ich bin auch ready to trade a little bit more than I used to warum mache ich das warum rede ich eigentlich schon warum auch so schlecht oh das schild ist nuts ist nuts was ich habe nicht ge kein Kommentar kein Kommentar zu diesen interessanten Play. den Er hat den nicht bekommen. Haha, <lacht> Lappen. Wenn ich ihn jetzt nicht bekommen hätte, hätte ich mich erhangen. Doch, jetzt ein bisschen Poke, Alter. Rennen wir hinterher. Ja, ulte kurz. Oh Gott, ich muss durch nicht noch Okay, nein. Er musste flashen. Haha. <lacht> Oh, wenn der Blitzkrieg jetzt eine Hook trifft, dann ist es GG. Lol. Was ist das für ein Junge? Oh mein Gott, ist das ein Troll? Oh mein Gott. Das war wohl das gerade das wird das Highlight des Videos, dann auf jeden Fall. Oh, ich habe das Canyon Minion auch noch bekommen. Oh. Ich habe ihn ein. Oh, hat er sich Magic Resist besorgt. Nee, hat er nicht. Was war denn da los? Ja, tankt schon die Minions, Alter. Das freut mich. Wow, oh, was? Tippas! Ich habe keine Mana! Ich habe keine Mana. Ja, renn mir hinterher. Kann nur ruhig weiter hinterher. Schade. Hättest du, hättest du noch etwas gönnen können? können? Ich glaube, ich habe die falschen Masteries. Warum habe ich keinen Dings? Warum sucht man Dings ran? Wieso habe ich keine Kekse? Ich will doch Kekse. Wo ist unser Jungler? Wenn der Jungler jetzt mal rankommen würde. Ja, komm. Hier drei Tryhardet, um mich zu zonen, Alter. Ja, komm. Oh, oh, oh, oh. Linute. Nutte. ich meine natürlich die netter Dude. Danke für das Gold, Bruder. Das nehme ich natürlich mit. Ich habe nicht ge Ich überlebe, ich überlebe, ich überlebe. Killing, killing. Kill Was? Was? <lacht> Komm, one for one. Nein, ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich weiß gar nicht, was ich dazu so sagen soll. Wenn da so einer ist, dann... Ich glaube, der hat gerade geworden, da werde ich gleich mein Pink reinballern. Nachdem ich ihn hier total recke. Schau mit dir, Alter. Wer bist du? Wer bist du? Frage ich dich. Ja, den Wort habe ich richtig gesehen. Oh, der Viktor, Alter, der will wieder. Ah na da ja leuchtet mal schön. Okay, jetzt kann er nichts mehr. Oh Gott, werde ich gestanden? Nope, <lacht> easy. Trade in my favor. Warum hat er den Autoklick? Autoklick? <lacht> Auftritt gecancelt Ich glaube, ich pepperoni ihn gleich ein wenig. 20 sekunden ult ich werde ihn nicht mehr an anhitten bis dahin ich will ihn wieder um ulten der will mich ulten auch ich spüre das schon richtig lol was ich habe das gar nicht gemerkt dass warum pinkt er nicht dass er kommt wenn er gepinkt hätte dann hätte ich doch ein wenig prepared alter hat er vor? Weiß er nicht, dass ich ihn hier umboxe? er weiß das wohl nicht. Oh Gott. Kreif ihn an, tibbers Box ihn. Tibbers. Tebas, ja, haut ihn um. Nice Tebas. Oh Victor will. Ich habe mal Stress, beziehungsweise ich will Stress mit Victor. Aber oh shit, ich bin auch gestunt. Oh shit, der hat geötet. Oh shit, ich muss flashen. Oh shit, was verdammt los? Oh shit, 3 Millionen Minions. Oh shit, ich bekomme die aber. Aber oh, ich habe ihn noch einen reingedrückt. Kurz. Oh shit. Lol, no Tower hit. Okay. Okay, jetzt muss ich hier mal kurz... Mich verpisst Oh, wenn ich wegkomme. <lacht> Er hat sein Q verfehlt, so ein Lappen Oh nee, alter, er denkt, er dachte so, den fick ich jetzt und ich so ein Klein wenig Und oh, nicht ganz Komm, ist mich mal, ich will, dass ihr mich dived Egal wer mich du. och, ich hab den Farben versaut Wollt ihr mich deifen? Habt ihr die Eier? Wie Eier habe hab ich gefragt? Der hatte, der hatte so viele Eier, Alter. Aber das ist jetzt Eierkuchen. Das war jetzt etwas unnötig geültet, aber. Oh Gott. RIP. RIP. Er ja, nicht so Komm, bei Lucien. der Fuck, ich legge. <lacht> ist das gerade echt passiert? <lacht> oh nee, Alter, das ist mir peinlich. Aber wenn ich die einem... Nein, ich. Doch! Das ist die Premium-Ulti, Alter. Der war's, hau den Tower! Oh was? Lol, ich hätte gerade ver <lacht> Dieser Gameplay ist so ein Troll, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Kommt doch ran, Alter. Ups. Ja, los, nutzt das zum Engagen. <laughs> oh mein Gott, die Uti. <laughs> Der hatte mich fast... in Kopf What the fuck? You okay, guys? Ähm... Um sorry ich wollte euch nicht äh, vergewaltigen gut alter jetzt wollen die hier ein wenig lol er wurde geweckt das ist doch mal ein schöner Tibas. getrollt ah, ah. Okay. Also oh, so umsonst, dass Bye-bye. Bye bye. Oh, oh, oh, oh, oh. Bye bye. Wo bleiben unsere Minions? Ah da, da sind die dicken Minions. Ich habe die UT, Alter. Das ist doch wohl das Game, denke ich mal. Leute, so, der schreibt.